Ja Leute und ja, ich muss jetzt mal schnell reden. Ja, erstens, ähm, heute, äh, also das eine Kanal löschen ich ja, Die Sachen konnte ich nicht bearbeiten und so dies, du, das konnte ich nicht machen. Deswegen werde ich einen anderen Kanal machen. Äh, nix mehr mach ein Video und dann werde ich auch. Ja, und diesen Kanal werde ich auf jeden Fall löschen. Auf jeden Fall werde ich diesen Kanal löschen. Also Leute, sag ich nur eins. Also, haut rein.